Hallo? Ja, jetzt, jetzt hast du den ausschalter. Perfekt. Ich habe Desktop-Audio ausgemacht, wenn ich so dann... hm. Au! Das heißt, ich habe jetzt voll Ego-Gespräche geführt die ganze Zeit. Viel besser natürlich. Shit. Aber jetzt sollte man nicht. Alright, jetzt müssen wir das Lisa-Bild machen. Yay, <lacht> ich habt mich mal voll gefreut. Der ist voll gut, ne? Spielst du das eh nur mein Name vorkommt? Ja, natürlich. Ich habe das gewusst und dann so, oh geil. <lacht> ja. Ich kenn Resident Evil. war Aber ey, Lisa, <lacht> ich, ich spiele das deswegen jetzt. Wo oh, war das nochmal? Das war bei der Galerie direkt. Äh, bei meinem Speicherpunkt war direkt links. Oben. Ja, das war unten, unter der Inventarbox. war dieses, dieses rote. Ziel. Ich so, das war oben, du siehst ja, das war unten. Ja, okay, ich habe unten verstanden so. Ich, ich habe hab keine gehabt. Orientierung in meinem Leben. Ja, ich orientiere mich halt auf die ganze Zeit in der Map. Ja, diese Hightech Animation der Tür wird einfach nie alt. Hier ist mein erster Zombie wieder aufgestanden, irgendwo hier. Okay. Ich so keine Freude dran. Ich wollte wollt vorher so also zocken, Und dann dachte ich mir so, ja, mal gucken, wer online ist. Habe ich erst an der App geguckt, habe ich gesehen, dass du Resident das Spiel spielst. Dann habe ich mich gewundert, warum ich keine Benachrichtigung bekommen habe. ist mir aufgefallen, dass ich mich an meinem neuen nicht angemeldet habe. ich mir ein bisschen zu. Kann das sein, dass du? Filter drin hast. Und du, hackst, du hackst die ganze Zeit aus, wenn du leiser wirst. Ähm, keine Ahnung. <lacht> ähm. Aber ja, das erklärt einiges, wenn du... Wenn du Benachrichtigung natürlich nicht aktiv hast auf dem neuen. Und so... Ja, genau da hat sich besser gemacht bis jetzt es gibt irgendeine Einstellung, dass man erst nach einem bestimmten schwellwert reinkommt die mikrofon Ich habe auch vom ersten Dude, den ich gefunden habe, habe ich noch eine Kassette und ich habe bis jetzt nicht rausgefunden, wo ich die anhören kann. Ich würde die eigentlich gerne hören. Ah, ich bin dumm. Ja, ich bin gerade alles umsonst gelaufen. Mehr. Na gut. Ja, ich vergesse immer, dass die Scheiß-Türgriff kaputt ist. Es ging zwei, dreimal und jetzt ist er halt nicht mehr. Nicht mehr da. nicht vier ist drin. Muss mal gucken, ob ich die resetten kann mit den Räumen. Ja, hier im nächsten Raum war viel Scheiße. Ja, jetzt bin ich richtig, okay. Jetzt muss ich hier direkt rein. Nein, zu Ist der mir jetzt nachgelaufen? Ich muss mich noch mal kurz Lisa anschauen jetzt. Die drei Geister, Armband, Halskette und Krone. Das Problem ist, in der Lösung steht nur die Schalter beim zweiten und dritten Bild. Dann drückt ihr den Schalter am ersten Bild. Mal kurz. Wieso muss ich den Schalter von dieser Seite drücken beim ersten Bild? Also, das zweite und das dritte Bild würde ich jetzt einfach mal sagen, ist von Lisa aus gesehen. Müsste es der hier sein? Ach so, okay, ich habe es verstanden, ja. Was passiert jetzt hier? Grün, das war der Held mit einem Arband. Das Arband ist rot, das heißt, grün ist falsch. Die Krone muss grün sein. Ja, jetzt macht es Sinn. Orange nicht rot. Okay, die Kräne sehen schon zu so cool aus. Jetzt haben wir die drei heiligen Geister gemacht und jetzt müsste es eigentlich passen. Ja, geil. Jetzt müsste ich eigentlich am Friedhof sein, ja. Okay, ähm, ich brauche die vier Masken. Ja, und ich glaube mit den vier Masken wissen wir nicht, was wir zu tun haben. Komme ich an den nächsten Save-Punkt schon wieder runter und dann einmal rüber? Ja, okay, das geht. Unten ist ein Zombie, wir gehen um. Du. immer welche Tür äh, die es gibt beide aber die linke ist schon easy ja fuck also okay der Kampf hat nicht so schwer gegen Jorn anscheinend aber es wäre schon cooler gewesen wenn wir eine Body hätten und ein Sturmgewehr jetzt müssen wir die vier Masken mitnehmen die Waffe bleibt hier das Farbband aber ich, bin ich speichere kurz jetzt wo wir alle vier Masken haben speichere ich nochmal Ja, ich höre dich gar nicht. Äh, probier mal Discord neu zu verbinden, vielleicht. Manchmal macht Discord ein bisschen Probleme. Ich habe jetzt erst gesehen, dass du mich geschmiert <lacht> hast. Sorry. Ja, wir speichern mal ich warte kurz ich nehme mal derzeit die Masken mit Beach, Way. Ohne Vorwarnung nichts wieder ausgeschaltet. Weil ich kein Audio drauf habe. Ist doch voll schön. Na gut, ich mach Disco mal wieder zu. Wenn sie nochmal online kommt, schreibt sie mir gleich. Ähm. Das heißt, ich muss wieder Musik im Hintergrund anmachen, damit mein Herz ja nicht ausgeht. Das ist doch toll. Ach, ich liebe Turtle Beach. Desktop-Audio weg und play. Perfekt. Jetzt läuft irgendeine Musik. So. Perfekt. Ich habe jetzt einfach keine Desktop-Audio mehr, außer sie kommt nochmal. Dann muss ich das anders machen. Das geht einfach gar nicht äh, gespeichert habe ich, das heißt ich wollte gerade sagen, ich mache die Masken bereit, dann ist mein Herz herausgegangen ähm Ding habe ich eh nicht gerade, das mache ich mal weg boah, jetzt hab ich schon So. Okay, wir probieren es noch mal kurz. Wäre schon cool, wenn es klappen würde. Okay, ne, ich höre dich gar nicht. Nee, das klappt nicht. Schade. bist du mich jetzt? Ah, jetzt? Ja, guck mal an. Hä, hey, lol, das ist, weil ich für diese automatische Empfindlichkeit ausgemacht habe. the so. fuck? <lacht> nice. Ja, gut. Dann... Wo ist dein Stream? <lacht> Müsste eigentlich noch da sein. Ach, jetzt auf Discord. Hier ist er. Danke. Bitteschön. Okay, ich habe jetzt kurz meine vier Masken bereit gemacht im Mittag. Weil wir dürfen jetzt den Sarg aufmachen gehen. Ey, endlich. Ja, ich wollte extra auf dich warten kurz mit dem Sarg. Ich dachte eben schon so, ich so, ich möchte das sehen und jetzt geht's nicht. Da warte ich natürlich kurz. Sehr nett von. Ich muss weiß, mir einen Bleistift. So bin ich halt. <lacht> Aber guck mal, das, das ist eine richtig geile Atmosphäre auf jeden Fall. Wir gehen auf einen Friedhof in der Katakombe rein, dann gibt es ein paar Fanseries Booty Shots von, von Jill. Mhm. Das ist My Lady hier, die ist Jill Valentine. Der andere wäre ein Dude gewesen, aber das ist so Schwierigkeitsmodus Auswahl eigentlich. Weil sie ist einfacher, hat weniger Gegner, 8 Inventarslots, killt schnell und hat eine höhere Crit Chance als er. Der hat nur 6 Inventarslots. Ich habe jetzt schon Probleme mit Inventarmanagement. Gemerkt ja. Und dann hat er nur 6 und sie hat einen Dietrich als Zusatz, als kostenlosen. Slot. Das hat er auch nicht. Also mit ihm muss man noch mehr Schlüssel finden. Ja. Deswegen, das ist gar kein Spiel für mich. Guck oh mal, wie geil dieser Friedhof aussieht hier. Ah, wow. voll jetzt fancy. Jetzt hier runter, so. <lacht> hier so, und hier muss ich am Anfang das Buch holen. Hier sind die vier Masken, wo ich gleich die Masken draufsetzen muss. Also, ich denk's mal, und hier ist der Sarg. <lacht> du halt wieder abgehackt. Ja, ich hab leise geredet, sorry. Mit einem Los anstelle der Augen haben wir eine Maske, die keine Augen hat. Ja, guck mal hier. Mensch! Was für ein Zufall. <lacht> ja. Ich nope, ich bin der ja kaputt. <lacht> rausgekommen geht auch nicht. <lacht> ja ciao also ich meine weißt du sowas gewöhnliche okay ich glaube wir sind keine gewöhnlichen polizisten das sind so voll fancy Einheiten und so mein jeder normale kopf würde jetzt hier weggehen muss ich einen kaffee holen <lacht> und Donuts. Ja und Donuts, doch nicht, alter. Ist klar, aber weißt du, so Spezialkops, die machen halt nur im Zombies-Serge auf. Fucking Vampir dort rauskommt, dann GG. Er ja, war wie unerwartet. Mensch, der erschreckt sie sich erstmal! Junge, dieser Schatten macht mich halt absolut nervös. Dieses hässliche Viech das macht mich nervös, die schnellen Zombies. Ich hab keine Waffe außer meine Pistole. Das sollte ich mal passieren. Ja, du, guck mal. Ich hab kein Messer, ich hab kein Felser, ich bin so Nope. Bitte lauf. Ich hab bei gedrückt, die bleibt einfach stehen. Ich nehme jetzt einen Granatenwerfer mit. Ist mir egal. Ich glaube, ich habe auch Brandgranaten. Ich fackel alles ab bei dir. Ich finde auch das Hauptmini sieht voll geil aus. Dieses Auge im Hintergrund hier. Aber das ist, ist nicht irgendwie in jedem Teil irgendwas im Auge gefallen. Ja, das kann sein. Ich, wie gesagt, ich habe bis jetzt den hier gespielt. Was <lacht> <lacht> war das letzte Mal? Vier Stunden? Also jetzt doch schon fast sieben Stunden. <lacht> Und weißt du, dann kommt so, ja, das kann man so in einer Stunde eineinhalb durchspielen. <lacht> du so, ne? <lacht> ne, ich brauche mal sieben Stunden für den ersten mini wenn ich die Schlange zum ersten Mal tot habe. Zum ersten Mal? Ja, eben. Das ist das Problem. Die ist nicht zum ersten Mal tot. Ich nehme noch Heilung mit. Weißt du, ich verkacke mit Waffen. Da gibt es so Leute, die das Spiel komplett durchspielen, nur mit dem Messer. <lacht> Aber du hast weniger Reichweite als die Zombies mit dem Messer. Ich habe das am Anfang probiert, mal so: Ja, ich spare Munition, ich hau ein Messer raus. Die zwei, die ich geschlagen habe, habe ich das Zombie zuerst geschlagen. <lacht> also, das war so die erste halbe Stunde von meinem Spiel. Nice. <lacht> das hat richtig Spaß gemacht. Glaubst du dir? auf dem Die rennt voll motiviert. Ich hätte richtig Lust zu sterben. Ja, wir rennen einfach nochmal zu diesem Zombie-Dude. Hast du gesehen, der hat ein Bart? Nee. Der hat einen richtig schnieken Bart gehabt. Geil. Ja. Da steht Lina drauf. Zombie-Frank. Ja. Ich nenne den Zombie jetzt einfach Frank. Ich nenne ihn Felix. Du kannst ihn Ich... Ne, das war eher ein Frank. Das Felix hat mir gefallen. Ich sterbe. Ich auch, hast du gerade gesehen. <lacht> okay, was war das? Maske ohne Auge. Was passiert, wenn ich die falschen Masken setze? Oh das brauchen sie jetzt nicht. Hö. <lacht> das ist voll nicht gesehen, ich habe auch blöd auf dem Bildschirm. Nee, ich habe vorhin nicht hingekommen. Nicht schlecht. Ja sorry, ich mal nebenbei. Beziehungsweise ich versuch's. Ich kann mal Pause-Spring gestalten, wenn du willst. Ich brauche immer noch einen. Nee. Ja klar doch. Ich, ich hab immer noch meine Levitid, den ich haben. Habe Kannst du doch lassen. Nee. Guck mal wie der aussieht. Richtig fancy. Das ist doch voll cute. Der ist doch voll cute. Was willst ja, du denn? der ist 10 Jahre alt. Scheiß Idiota. <lacht> ah, ich bin sogar schon gedamaged. Ich bin... Ist eine ich bin Munition nicht Ich bin sogar gedamaged, deswegen bin ich so schnell tot gewesen. Normalerweise hätte ich die Richtung getan können. Der Frank lässt mich nicht. <lacht> <lacht> Er wird denn gleich rot werden? Besiegen sie mit Jill den Crimson Head Prototyp 1. <lacht> Diese Trophäen sind halt übelst ähm, motivierend. Ich hab richtig Bock auf Prototyp 2. Ich glaub's dir. Das. Oh, das ist ein roller Nein. Das stimmt. Ich raste. Ja, lebe los, komm. Ich dachte, du hörst mich nicht, wenn ich leise geht. Manchmal schon. Klasse. Boah, guck mal, wie fancy. Wunderschön. Das hat auch eine Rückseite. Wow, oh, oh. Habe ich Bock, griechisch zu essen? Wow, wegen der Medaille. Ja, du hast angefangen, griechisch. Bei mir gibt es noch Flammkuchen. nichts mit griechisch. Gibt es für uns so zu Fischstäbchen mit Kartoffeln? Kommt dann so: Ja, mit Flammkuchen, was ist was über das? Sicher, was Schweizer. <lacht> Wie immer, wenn ich was sage. Okay, ich weiß, was falsch ist an dem kompletten. Ich kann das halbe Bild nochmal. Nice. Klar. Ich muss die Mann. Lisa ah. 20 versucht die Handschuss zu zeigen. Ich weiß, wo das hinkommt. Ohne Guide. Okay, ich fange mit. Aber ich komme auf Seite 3 vom Guide jetzt schon. Ich mache Fortschritte. Gut. Wieso habe ich jemals ohne gespielt? Das ist ja viel schneller. Map. Wo ist die Map? Da oben ist die Map. Okay. Also... Ich, ich will halt nicht schon wieder speichern, aber eigentlich will ich speichern. Lisa, werde ich speichern oder nicht? Deine Entscheidung. Nein, ich habe vorher auch gesagt, du sollst den Knopf drücken und dann bist du gestorben. Ich treffe hier gar keine Entscheidungen mehr. Okay, dann speichere ich nicht. Ich hab mich vorher bei meinem Vater beschwert, dass du streamst und nicht Schweizerdeutsch redest. Macht es. Nein, ich stream nicht auf Schweizerdeutsch. Es wäre voll lustig, okay. Nein. Ich glaube, ich würde hier sitzen und schnell den Arsch ablassen. Glaube ich dir. Aber nee. Den Gefallen werde ich dir nicht tun. Schaut. Darf ich mir das nächstes jetzt zum Geburtstag wünschen? Was? Bist du auch Schweizer dein Streamst. <lacht> danke, danke, so. Ich spreche den Kontakt vorher ab. <lacht> ja, das ist noch ein ganzes <lacht> Jahr hin, ne? Ich habe noch ein Jahr Zeit, wie <lacht> Danke. So wichtig bin ich dir also. Du kannst auch übertreiben <lacht> mit Schweizer durchgemeinst. Da das ist heißt, eine Grenze. Ich hab dich. Nicht. Ich hab dich halt fast so wie Schweizerdeutsch reden. Du hast doch nicht reden. Das, das reicht schon. <lacht> naja, dafür, dass ich die Sprache hasse. Ja, ich find's das aber. Ist ist richtig richtig. <lacht> Ich riss aus, ey klappt ja nicht so wie ich dachte. Alter, Alter, diese One-Way-Tür, ich krieg die Krise. Jetzt muss ich noch mal das ganze Haus rumlaufen, deswegen. Lala. ah ich kann durch Friedhof dann laufe ich nicht durch den Zombie Zombie Gang da ja das war ein Vorteil, glaube ich ja das war die scheiß Gang wo vier Zombies durchs Fenster reinkommen ich habe keinen Bock da durchzulaufen ich habe vorhin zwei runtergeschossen, die stehen gleich wieder auf und dann sind sie eh noch mal schneller, die Arschlöcher. Und den einen habe ich äh, komplett ignoriert. Ich glaube, der andere ist mir nachgelaufen, Den habe ich getötet oder so. Ach fuck, der wird wieder aufstehen, wenn ich den... Ich könnte ein Problem haben. Oh, Ich, denke, ich nehme jetzt die Shotgun mit, damit ich stärker bin, aber eigentlich sollte ich die fürs Endgame sparen, dass ich mich dann später noch stärker habe. Dass ich nicht nur mit Pistole spielen muss. Ich glaube, das wäre schlauer. Da würde ich jetzt endlich mal ja. Ach du Scheiße. Ich kann das ausschalten. Ja. Alter, ich muss jetzt die doch machen. takt <lacht> Ich kann dich auch ausschalten, wenn du willst. Ich glaube, es kommt eh niemand zu. Ich weiß nicht. dich nicht mehr alles auf den Scheiß ein bisschen runterbluten Ich stünde das nur nebenbei immer so, weil manchmal kommen ein paar coole Leute rein. kommen ein bisschen quatschen nebenbei. Ball. Aua. Ja, manchmal bist du da. Ja, ich wollte gerade schon sagen. Manchmal kommen so ein paar coole Leute rein. Ich guck's da ja, so immer mal kurz rein und gebe meine Kommentare ab eigentlich. Ja, ich weiß. Okay, Granatwerfer war eine gute Idee, das hat funktioniert. Danach gehe ich nicht in den Speicherraum. Aber warum. Warum sieht das so. So dunkel aus? Nein, ich meine beim Mal. Ich raste halt nicht aus. Das klappt, ich will. Ich hab gleich das Papier durchradiert. Okay. Nee, doch. Du. Manchmal denke ich, ich habe das Layout vom Haus langsam voll im Griff und dann zu in bestimmten Raum und komme wieder nicht raus. Doch. Aber ich habe den Erfolg schon für den Boss. Das ist schon mal etwas ganz toll. Welchen? Ja, diesen roten Dude. Frank. Ein Wunder sieht das so aus. Aber weil du vorhin gefragt hast, also ich stream auf PS eigentlich nie, weil ich mit Elgato, also mit ähm, Streamlabs, kann ich selber einstellen, wie laut und leise war es ist. Ich kann eben Pause reinmachen, Musik laufen lassen, wenn ich aufnehmen okay. soll. Ich finde das im Allgemeinen viel angenehmer. Ja. Der gibt's Also du, du kannst... So holen wir Frank zum dritten Mal daraus. Warum? Ja, weil ich gestorben bin. Ach so. Gut, machst du das super eine Zeitpunkt <lacht> Sorry! Ich war hier kein Konzentriert. Schön? Siehst du wie schön es denn von den Beinen gerissen? Hast? Ich hab gerade seinen Baden gesehen, Er sieht eher aus wie so ein Werwolf. Er ist Frank. Sie trotzdem eher aus dem Verbol. Nice. Frank ist tot. Du Monster. Ja. Yeah. Richtig ass. Awesome. Ich so dachte halt, ich habe den Hund schon mal gemacht, aber ich glaube, es war ein Safe-File, dass ich gestorben bin. Ich will da Hunde töten. Ja, also, sonst muss ich Frank ein viertes Mal besuchen, wenn ich den Hund nicht wegkriege. Fan von ich, ich bin nicht so ein Fan davon, dass du... Ja, weiß. da kann ich jetzt nichts ändern. Ja, ist okay. Du kannst dem Hund natürlich auch sagen, er soll mich nicht töten, dann... Nee, das ist okay, wenn der dich tötet. Ich muss ich ein hinstellen, weil ich mal hin?